Donald Trump als US-Präsident, die Zustimmung der Briten zum Brexit oder menschenverachtende fremdenfeindliche Parolen im Deutschen Bundestag. All das war noch vor einiger Zeit kaum vorstellbar. Trotzdem ist es passiert. Müssen wir uns Sorgen machen um die Zukunft der Demokratie? Auch jüngste Ereignisse wie der rassistische Aufmarsch in Chemnitz zeigen, es ist höchste Zeit, die Grundwerte einer demokratischen, liberalen Gesellschaft zu verteidigen. Aber wie und warum wir nicht wegsehen dürfen, stimmen dazu von der langen Nacht der Demokratie in Augsburg. Sie ist kostbar, aber fragil, die Demokratie. Soziale Ungleichheit, das Erstarken rechter Parteien und Hass, der sich ungehemmt auf den Straßen entleert. Verfechter der Demokratie sehen diese in Gefahr und verteidigen sie, jeder auf seine Weise. Demokratie lebt von Partizipation, aber auch von Vertrauen in den Rechtsstaat. De Jun Liu ist chinesischer Menschenrechtsaktivist, floh vor vier Jahren nach Deutschland. Sicherheit in einer Demokratie bedeutet zwar Sicherheit durch den Staat, aber auch vor dem Staat, sagt er. Deutschland ist schon perfekt. Ein Rechtsstaat, auch eine Demokratie. Die Deutschen haben auch ähm, alle Weg, äh, um eigene Recht oder die Demokratie zu verteidigen. Aber in diesem Jahr, ja, das habe ich beobachtet, ist äh, auch äh, etwas schief äh, gelaufen ist. Und äh, besonders nach der, der neuen Polizeigesetzverordnung äh, dass die Polizei hat mehr Macht hatte. auch finde, es außer Kontrolle. Auch polarisierende oder fahrlässige Aussagen von Staatsdienern beschädigen die Demokratie. Liu erinnert an die Haltung von Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen zu den Vorfällen von Chemnitz. Der Verfassungsschutzpräsident hat behauptet, gab kein Problem. bin eigentlich erschrocken. Ich denke jetzt die Deutschen müssen mehr dagegen tun, um ja, um das eigene Recht oder auch einen demokratischen Staat zu verteidigen.